Los. Ja! Und los wie geht's? geht's. Geil wird's. Ja? Ja. Hast du uns schon aufgeregt? Äh, äh, äh, ja. <lacht> ja. Ja. Okay, cool. Das wird einen Riesenspaß Spaß machen. Ich bin mit Ich bin recht. ist Ich ja. Ja. Gut, Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. <lacht>